Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi und heute soll es um den ja, Chip-Hersteller Intel gehen, äh, welcher ja die meisten Menschen bestimmt äh, bekannt ist aus dem PC-Laptop-Bereich und Intel ist natürlich Marktführer im Bereich der Mikroprozessoren mit ca. 80% Marktanteilen und somit im Bereich der Halbleiterindustrie auf jeden Fall vermutlich das größte Unternehmen, was Umsatz und Gewinn angeht. Ja und neben Intel gibt es mittlerweile noch zwei weitere großen Namen, die man kennt und zwar ist es natürlich AMD, da habe ich ja schon Aktienanalyse zu gemacht und dann natürlich auch nochmal Nvidia. Und in der 10-Jahres-Betrachtung äh, haben Aktionäre der Intel-Aktie per Saldo ca. 230% äh, gewonnen, Rendite gemacht, ähm, was einer ja, jährlichen Performance von ca. 13% entspricht. Wenn man vor 10 Jahren 10.000 Euro investiert hätte, dann wäre man heute bei einem ja, Aktienanlagewert von 36.000 Das ist nicht sonderlich gut und auch nicht sonderlich schlecht, wenn man berücksichtigt, dass Intel halt auch eine durchaus attraktive Dividende zahlt, dann kann man da durchaus das positiv sehen. Ja, passend zum Thema Intel kam jetzt eine neue Analystenbewertung raus äh, von äh, Raymond James An Analyst ähm, Chris Caso, ähm, ja, welcher Nvidia förmlich in den Himmel gelobt hat in seiner Analyse und dann auch äh, die Bewertung von Outperform auf Strong Buy gesetzt hat, während er konträr dazu die Bewertung von Intel auf ähm, Underperform herabsetzte. Und bedeutet das jetzt, dass... Intel ein schlafender Riese ist und dass es im Battle von David in Form von Nvidia und AMD gegen Goliath in Form von Intel äh, zu einem überraschenden Niedergang des Giganten kommt oder aber ist durchaus noch in, in, in gewissen Geschäftsbereichen die Möglichkeit, da von Intel wieder Land zu gewinnen, wieder Marktanteile zurückzuerobern und wie sieht denn generell die Aktienbewertung aus im Gegensatz zu den ja doch schon durchaus sehr sehr optimistisch bewerteten Unternehmen AMD Nvidia, äh, und Nvidia. Das erfährst du in diesem Video, also bleibt dran. Wir sehen uns nach dem Intro. Wir damit an, was denn so die Stammdaten von Intel sind. Ähm, also erstmal allgemein, Intel wie gesagt stellt Mikroprozessoren her, ähm, Speicherchips etc. BP. Ja, was man hier nochmal vielleicht herausstellen kann, ist, dass sie auch ähm, durchaus Plattform bereitstellen, indem sie ähm, Hardware und Software Cloud Computing Services erbringen und äh, dass sie auch durchaus einen Teil ihres Umsatzes mit Produkten und Services im Bereich IT-Security erbringen. Aber das nun mal so am Rande auf das Geschäftsmodell werden wir sowieso noch schauen. Also die ISEN von Intel lautet US-4581401001 und heutzutage beschäftigt Intel über 100.000 Mitarbeiter und wenn man mal auf die Aktionärstruktur schaut, so sieht man hier, dass im Gegensatz zu AMD doch ein relativ großer Teil im Streubesitz liegt mit insgesamt 84,5%. Ja und die restlichen Aktien teilen sich dann wie gewöhnlich die zwei großen Vermögensverwaltenden ähm, Unternehmen, Gesellschaften. Ähm, BlackRock und äh, ja der ebenfalls insbesondere aus dem Bereich ETF bekannte ähm, Vermögensverwalter Denkard auf. Wie bei jeder Aktienanalyse kommen wir jetzt mal einmal kurz zur Historie von Intel, denn die ist sehr, sehr spannend. Die Gründung von Intel geht zurück bis auf Mitte des 20. Jahrhunderts. Und zwar genau auf das Jahr 1965, in dem äh, Jordan Moore entdeckte, dass sich alle zwei Jahre die Transistorendichte zu einem konstanten Preis verdoppeln lässt und ja, drei Jahre später kam es dann auch folgerichtig zur Gründung von Intel, aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal nochmal zum morischen Gesetz zurück. Wie gesagt, es besagt, alle zwei Jahre verdoppelt sich die Transistorendichte bei ja, mehr oder weniger konstanten Preis. Das heißt, alle zwei Jahre hat man eine Verdopplung des Preis-Leistungsverhältnisses. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wie das aussieht ähm, über mehrere Jahre hinweg. Das heißt, hat man eine exponentielle Kurve, was die transistoren Transistorendichte in Relation zum Preis angeht. Ähm, und sozusagen, die Prozessoren werden alle zwei Jahre immer leistungsfähiger, aber der Preis, der steigt nicht proportional zum Anstieg der Leistungsfähigkeit, respektive Transistorendichte und wie ist es heute? Heute ist man ja schon so weit, dass die einzelnen Transistoren so nah aneinander sind und so klein sind, ähm, da, da ist man in Bereichen unterwegs, wo es mit dem Auge lange nicht mehr sichtbar ist und äh, wo es auch langsam schon physikalisch an die Grenzen kommt sukzessive und dementsprechend auch diese Geschwindigkeit des Moorschen Gesetzes, das heißt alle zwei Jahre wird die Transistorendichte verdoppelt, technologisch deutlich komplexer ist umzusetzen. Intel ist ja jetzt selber mehr oder weniger in den vergangenen Jahren daran gescheitert. Und dementsprechend kann man natürlich diskutieren, ob man das Moore'sche Gesetz jetzt sozusagen für beendet, für tot erklärt. Eine durchaus heikle und äh, ja, sehr angenehme Diskussion darüber. Ich persönlich bin, ja mal, bin der Meinung, dass dieses Prinzip, das Moore'sche Gesetz, weiterhin gültig ist. Nur nicht in dem Format, dass man sagt, dass alle zwei Jahre sich die Transistorendichte verdoppelt, sondern dass sich alle zwei Jahre die Leistungsfähigkeit ähm, eines Prozessors ähm, oder eines PCs eines Servers verdoppelt bei einem konstanten Preis, also dass sich das preis leistungs weiterhin alle zwei Jahre verdoppelt. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass im Bereich KI oder so halt durchaus ist architektonisch möglich ist, noch viel Potenziale auszuschöpfen. Und dementsprechend geht es dann auch in diesem Video darum, wie Intel denn ja in diesem sozusagen neuen Marktumfeld, auch in Bezug zu, zu, zu Cloud Computing, ja, dass dieser letztendlich ähm, PC-Markt, Laptop-Markt und so ja nicht unbedingt mehr der Markt ist, der so viel Wachstum verspricht. Aber zurück zur Geschichte von Intel, denn 1968 erfolgte dann die Gründung, und er gründete, die, äh, er gründete Intel nicht alleine, sondern holte sich noch einen Partner mit ins Boot. Und dieser Partner hieß Robert Noyce. Zusammen gründeten sie dann Intel und nur drei Jahre später, im Jahr 1971, erfolgte dann der Börsengang zu einem Emissionspreis von 23,5 US-Dollar pro Aktie. Ja, im Jahr 1990 kommt es dann zum Beginn der Rivalität zwischen AMD und Intel, welche in den letzten drei Jahren ja immer festere Züge annimmt und AMD, ehemaliger Produzent von Intel Chips, hatte wenige äh, ja, Jahre vorher ihre Intel Produktionslizenz gekündigt, um dem Know-how der Produktion der Intel Chips nun eigene Chips zu entwickeln und herzustellen. Intel witterte eine Verletzung des Patentrechts und dem sittenwidrigen Diebstahl vom geistigen Eigentum und klagten gegen AMD aufgrund AMDs Produktion von Intel Nachbauten. Intel verlor den Rechtsstreit allerdings, weil unzureichend belegt werden konnte, dass AMD-Chips eine rechtswidrige Kopie der Intel-Chips seien. Und trotz diesem Rechtsstreit mit AMD entwickelte sich Intel weiterhin sehr gut und wurde 1992 eindeutiger Weltmarktführer im Bereich von Prozessoren. Und bis heute hat sich an dieser Marktstellung nichts geändert, wenn auch AMD in den letzten drei Jahren doch stetig an Marktanteilen gegenüber Intel gewonnen hat. Ja, einer der Kritikpunkte von Analyst Chris Caso war ja die Tatsache, dass der Servermarkt deutlich mehr Wachstumspotenzial bietet als der endkundenbasierte Markt, also PC, Laptops. Tablet, dort ist schon eine erhöhte Sättigung vorhanden. Zumal man auch sagen muss, dass Intel ja auch, was ähm, die Lieferung von Handychips zum Beispiel, äh, auch nicht mehr unbedingt äh, so die Nummer 1 ist äh, und viele da auch äh, durchaus von Intel weg gewechselt sind ähm, in Richtung Eigenentwicklung. Aus diesem Grund schauen wir jetzt mal auf die Geschäftsmodelle, Geschäftsbereiche von Intel und vor allen Dingen natürlich auf die Umsatzallokation der jeweiligen Geschäftsbereiche. Intel und AMD erzielen einen beträchtlichen Teil ihres Umsatzes durch die Produktion von Mikroprozessoren mit der sogenannten x86-Architektur. Und wenn man sich hier die Entwicklung von Intel und AMD im Vergleich anschaut, dann kann man ganz klar erkennen, dass AMD insbesondere seit 2070, äh, 2017 massiv aufgeholt hat, was die Marktanteile im Bereich von x86-Prozessoren angeht. Und während AMD ihre Marktanteile verdoppelte, reduzierten sich die Marktanteile von Intel um denselben Betrag. Ja, und im folgenden Balkendiagramm von Statista kann man sehen, wie sich die Marktanteile im Bereich von Prozessoren so entwickelt haben seit 2008 und Intel ist nach wie vor klarer Weltmarktführer, hat allerdings sukzessive an Marktanteilen verloren und mittlerweile weniger als 50 des gesamten Marktumsatzes. Derzeit erwirtschaftet Intel noch mehr als 50% der Umsätze im PC bzw. Endgerätmarkt. Und der PC- und Endgerätbereich ist zusammengefasst in den Geschäftsbereich CCG. Und das Akronym CCG steht für Client Computing Group und beinhaltet den Vertrieb von Plattformen, auf denen dann die Intel-Prozessoren, PCH-Chips oder andere ergänzende Technologien wie Mobilfunkmodems, WLAN-Chips aufsetzen und die Umsätze von Intel, welche sich nicht aus diesem Geschäftsbereich CCG ergeben, lassen sich den Gliedern in die Geschäftssegmente DCG, ähm, welcher sich auf den Cloud Computing und Telekommunikationsmarkt konzentriert, IOGT, äh, in diesem Bereich äh, ja, werden High-Performance-Lösungen für Segmente wie Handel, Industrie und Gesundheitswesen bereitgestellt, dann Mobile AI. dieser Geschäftsbereich äh, fokussiert sich ähm, auf Produkte mit Anwendung im Bereich von ma maschinellem Lernen, Datenanalyse, damit natürlich eng verknüpft und äh, natürlich auch, so auch in Technologien wie, äh, wie autonomen Fahren, welche ebenfalls natürlich maschinelles Lernen und die Analyse großer Datenmengen bedingen und in diesem Bereich werden dort dann Lösungen angeboten. Dann gibt es noch den Bereich NSG. NSG beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Speicherschips, welche primär Verwendung finden in Solid-State-Disks. Und dann hätten wir zu guter Letzt noch PSG. PSG steht nicht für Paris Saint-Germain, sondern für programmierbare Chips, vor allen Dingen die sogenannten FPGAs, ähm, für den letztendlich Anwendungsbereich Kommunikation Cloud Computing. Schauen wir nun einmal kurz auf den Chart, während Unternehmen wie Nvidia sich sehr schnell erholt haben von dem Corona-Crash, hat Intel sich relativ viel Zeit gelassen, hat jetzt aber das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht. Schaut man sich dann die Langzeitchart von Intel an, sieht man, dass Intel nach dem Platzen der Dotcom-Blase lange Zeit stark abgestraft wurde, bis dann nach der Finanzkrise 2008, 2009 eine konstante Aufwärtsbewegung ja, sich vollzogen hat und sich langsam der Chart wieder dem historischen Hoch von 84,5 Euro nähert. Kommen wir nun zu den Fundamentaldaten und als erstes zur Gewinn- und Verlustentwicklung seit dem Jahr 2012. Und betrachtet man Umsatz und Dividendenausschüttung, dann sieht man doch eine relativ starke Proportionalität in der Entwicklung mit Ausnahme der letzten drei Jahre. Denn während der Umsatz von 2017 bis 2020 leicht anstieg, schoss die Profi äh, Profitabilität dann im Jahr 2018 enorm in die Höhe und führte zu einem Rekordhoch beim EBIT und auch beim Jahresüberschuss. Seit 2018 hat Intel ihr EBIT und Jahresüberschuss konstant auf diesem hohen Niveau gehalten und gleichzeitig die Dividende jedoch nicht erhöht. Betrachtet man den Umsatz und das Nettoeinkommen in absoluten, relativen Betrachtungswinkeln, so lässt sich konstatieren, dass Intels Umsatz im Jahr 2020 relativ konstant war, mit jeweils deutlich über 5 Milliarden US-Dollar. Die Gewinne jedoch deutlich stärker schwanken. Beginnt bei einem Nettoeinkommen von knapp über 5 Milliarden US-Dollar, kam es dann im zweiten und auch im dritten Quartal zu einem Sinken des äh, Nettogewinns bis es im letzten Quartal 2020 dann nochmal zu einem deutlichen Anstieg auf ein Niveau knapp über dem Betrag des ersten Quartals kam. Und die Nettoentwicklung Netto, äh, des Nettoeinkommens in Relation zum Umsatz verläufte doch relativ kohärent zu der Entwicklung des Nettoeinkommens und erreichte im Jahr 2020 mit über 20 ebenfalls ein neues Rekordhoch, 20 Prozent natürlich. Schaut man sich die genauen Zahlen von Intel seit 2012 an, so lässt sich die beträchtliche Steigerung der Profitabilität von Intel auf jeden Fall hervorheben. Ja, während der Umsatz von 53 Milliarden US-Dollar auf 77 Milliarden US-Dollar ungefähr 50 Prozent zulegte, kam es beim Überschuss zu einem Wachstum von 100 Prozent. Ja, also der Jahresüberschuss verdoppelte sich. Bei einem Ausgangswert im Jahr 2012 von 11 Milliarden auf einen Betrag von knapp 21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2012. Schauen wir nun einmal auf die Bilanz von Intel seit dem Jahr 2012 und hier lässt sich zusammenfassen, dass sich die Bilanzsumme im Zeitraum verdoppelt hat, dies jedoch überproportional durch eine Erhöhung des Fremdkapitals respektive durch Schuldenaufnahme realisiert wurde. Und trotz der Schuldenzuwächse muss man Intel hier jedoch zugutehalten, dass der Buchwert des Unternehmens bzw. dessen Vermögen abzüglich natürlich Fremdkapital und Abzugskapital auch als Reinvermögen oder Eigenkapital bezeichnet, um 60% auf 30 Milliarden US-Dollar Anstieg. Und visualisiert man jetzt diese langfristigen Entwicklungen der Bilanzgrößen, Schulden, Vermögen und Geldvermögen in Relation zueinander, dann sieht man, dass sich seit 2014 die Schuldenquote von... 22% auf 49% erhöht bzw. verdoppelt hat, wobei die Schulden um 23 Milliarden US-Dollar angestiegen sind und das Vermögen nur um ca. 15 Milliarden US-Dollar. Betrachtet man die einzelnen Vermögensebenen, so lässt sich nochmals erkennen, dass die Gesamtverbindlichkeiten stärker gestiegen sind als das Eigenkapital. Und betrachtet man die Zusammensetzung von Intels Vermögen, so lässt sich feststellen, dass sich das Umlaufvermögen im Jahr 2020 auf einmal drastisch erhöht hat und dass ein großer Teil des Vermögenszuwachses in den letzten Jahren auch beim Anlagevermögen erfolgt. Betrachtet man die Vermögensentwicklung pro Aktie in Form des Buchwertes, so lässt sich aus Sicht des Aktionärs doch durchaus positiv konstatieren, dass seit 2012 eine sukzessive Erhöhung des Buchwerts pro Aktie erfolgte und natürlich muss man hier sagen, sich diese auch aufgrund äh, der ja, Aktienrückkaufprogramme also ähm, in den letzten Jahren verdoppeln konnte. Ja, auch der Umsatz pro Aktie ist in den vergangenen Jahren äh, konstant gewachsen, betrachtet man die Gewinn pro Aktie, lässt sich feststellen, dass diese in den letzten drei Jahren jeweils ca. dreifach so hoch war wie im Jahr 2017 und in jedem der Jahre 2018 bis 2020 noch ein wenig gestiegen ist. Konträr dazu wurde die Dividende pro Aktie nicht in proportionalem Verhältnis erhöht, sondern im Vergleich zum Jahr 2018 sogar noch gesenkt. Betrachtet man die Kursumsatzverhältnisse, so lässt sich Intel derzeit als relativ attraktiv bewerten. Mit einem derzeitigen KGV von 13 ist Intel nicht nur um Weiten günstiger als die Konkurrenten in der Halbleiterindustrie wie NVIDIA oder AMD, sondern sogar günstiger als der US-Markt, bei dem die Unternehmen im Durchschnitt einen KGV von 20 aufweisen. Und auch der Kursbuchwert und ja, die Kursumsatzverhältnisse sind beim derzeitigen Kurs von Intel extrem gering und lassen sich, äh, ja, lassen Intel hier extrem günstig erscheinen. Aber nichtsdestotrotz darf man am Ende auch nicht vergessen, dass diese Kennzahlen natürlich gestandene Unternehmen positiv ähm, hervorheben, während wachsende Unternehmen wie Nvidia oder AMD zwar höhere KGVs, dafür aber deutlich bessere Kursgewinnwachstumsverhältnisse haben. Rechnet man mithilfe des Two-Stage Free Cashflow-to-Equity Modell den heutigen Wert von Intel basierend auf zukünftigen Prognosen, so ist Intel derzeit leicht überbewertet. Im Vergleich zu AMD und Nvidia ist Intel derzeit aber auch nach diesem Modell verhältnismäßig günstig bewertet. Oder man könnte auch formulieren, weniger teuer bewertet. Visualisiert man das Verhältnis von Dividende pro Aktie und Gewinn pro Aktie, so lässt sich erkennen, dass Intel seit 2019 weniger Dividende pro Aktie ausschüttet, als der Gewinn pro Aktie es zulassen würde. Und so betrug die letzte Ausschüttungsquote, also der Anteil, ähm, der vom Gewinn verwendet wird für die Dividendenausschüttung, äh, betrug dort ca. 25%. Anders gesagt, Intel schüttelt nur ein Viertel seines Gewinns in Form von Dividende aus, sodass die Dividende nicht nur vom Gewinn gedeckt wird, sondern dreifach so viel Geld ähm, ja, ein, äh, behalten wird, wie ausgeschüttet wird von Intel. Ja, kommen wir jetzt zum Fazit der Intel-Aktienanalyse. Was man auf jeden Fall sagen kann, denke ich, Relativ objektiv auch ist, dass Intel auf keinen Fall mehr eine Wachstumsaktie ist. Ähm, wenn man sich einfach mal, wie gesagt, die Fundamentaldatenentwicklung anschaut, sieht man dort deutlich weniger Wachstum als bei äh, Nvidia oder AMD. Und stattdessen könnte man zunehmend ähm, Intel als qualifizierten Dividendenaristokraten durchaus kategorisieren. Also, sie haben wirklich in den letzten Jahren stetig ihre Dividende gesteigert und dazu parallel auch noch Aktienrückkaufprogramme gehabt, wobei man natürlich dort mal kritisieren muss, sollte, darf, dass diese Aktienrückkäufe zwar den Gewinn pro Aktie steigern und auch für eine erhöhtere äh, Erhöhung der Dividendenausschüttung pro Aktie ähm, ja, führen, allerdings dieses Geld natürlich auch hätte durchaus ähm, reinvestiert werden können. In den äh, ja, in eben Bereiche, wo Intel mittlerweile von anderen hochspezialisierten ähm, Herstellern und Entwicklern äh, zunehmend den Rang abgelaufen bekommt. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich, ist Intel nach wie vor natürlich als Marktführer. Ein sehr solides äh, Unternehmen mit super Zahlen. Sie werden im PC-Markt nicht mehr unbedingt viel wachsen können. Aber was sie noch machen können, ist natürlich ihre Profitabilität dort zu erhöhen. Und natürlich auch dann zunehmend äh, versuchen, wieder in anderen Wachstumsbereichen der Halbleiter der Prozess äh, Prozessorentechnologie der Storage-Technologie einzusteigen. und Natürlich auch was Grafikkarten angeht. Und sie haben ja auch durch die Übernahme von ähm, einem ja, Entwickler von programmierbaren äh, Chips, solchen sogenannten FPGAs, äh, durchaus auch ja, eine Konkurrenz-Teilgesellschaft ähm, äh, wie jetzt AMD durch den Zukauf von Xilinx ähm, Zielings ist dort der Marktführer hat. Das heißt, sie sind auch durchaus von ihrem Produktportfolio breit aufgestellt und ich denke, man darf Intel auf jeden Fall nicht abschreiben und man sollte im Hinblick von der Börsenbewertung von AMD, Nvidia und Intel auf jeden Fall hervorheben, dass Intel relativ attraktiv im Vergleich zu AMD und Nvidia ist bewertet ist an der Börse und sofern man eine Aktie haben möchte, wo man sukzessive Dividende ausgezahlt bekommt, ähm, wo relativ Sicherheit gegeben ist vom Geschäftsmodell in den nächsten zwei bis drei Jahren ist auf jeden Fall enormer Bedarf an Chips, vor allen Dingen aber auch natürlich in Bereichen, wo Intel eben nicht unbedingt Führungspositionen inne hat, wie zum Beispiel Chips im Bereich äh, Grafik, äh, also Gaming zum Beispiel, das AMD ja deutlich äh, besser positioniert. Äh, oder aber auch natürlich im Bereich der Automobilindustrie, wo ja auch sehr, sehr viele ähm, ja, Chips benötigt werden. Ähm, also da, dahingehend ist es halt so, dass auf jeden Fall die globale Nachfrage geballt ist, die wird stetig steigen, äh, immer mehr äh, letztendlich Elektronik, immer mehr computergestützte Steuerung von mechanischen Anlagen und Fahrzeugen ähm, kommt in den äh, nächsten Jahren und auch im Bereich IoT und so weiter und so fort. Es ist ein riesiger Wachstumsmarkt und äh, dementsprechend macht man nichts falsch, wenn man in äh, Intel investiert. Ob man derzeit unbedingt mit einer großen Position einsteigen muss, Weiß ich nicht, musst du entscheiden. Ich persönlich finde einen Sparplan sinnvoll und ich bin auch der Meinung, dass man in diesem Segment äh, der Halbleiterindustrie auf keinen Fall immer nur auf ein Unternehmen setzen sollte, sondern möglichst auf äh, ja, eine Diversifizierung setzen sollte. Ich persönlich habe diese Diversifizierung vorgenommen, indem ich Sparpläne laufen habe auf Intel, AMD und Nvidia. Äh, das sind so die drei großen top ähm, Unternehmen dort, meiner Meinung nach. Ähm, es gibt natürlich auch noch mit, ich glaube, TSCM, also diesem taiwanischen äh, Produkteur von, von Chips, gibt es natürlich auch noch ähm, ein Unternehmen, was durchaus lohnenswert wäre, dort zu investieren, allerdings, weil es an der Börse oftmals nicht als eigentliche Aktie handelbar ist, sondern nur als, ähm, ja, als, als Art äh, Zertifikat. In vielen Fällen ähm, sehe ich davon eher ab. Und was man natürlich auch sagen muss, dass Intel noch den Vorteil besitzt, dass sie ihre Chips auch selber herstellen. Und im Gegensatz zu AMD dahingehend natürlich auch keine großartige Produktionsabhängigkeit haben. Und das hat man jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, wo es dann so war, dass ähm, ja, Intel enorm davon profitiert hab, hat, dass sie eigene Produktion können und betreiben können und dort dann dementsprechend die große Nachfrage, wie die DIN konnte, als die globalen Lieferketten ja durchaus wegen des Virus und den politischen Beschränkungen untergrabiert waren, kam es dann dazu, dass Intel durchaus profitiert hat davon. Ja, also, mein Fazit, Intel weiterhin ein solides Unternehmen in diesem Bereich Prozessortechnologie ähm, Speichertechnologie, da wird es immer ein Hin und Her geben. Da ist der eine mal vorne, dann wieder der andere. Und von daher sehe ich das Ganze gar nicht so kritisch bei Intel. Bin möglicherweise auch befangen. Aber wie gesagt, ich habe überall einen Sparplan drauf. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich Intel irgendwie präferiere, bevor AMD oder Nvidia. Das war meine Meinung. Äh, Schreibt doch gerne in die Kommentare, was du so darüber denkst. Und in dem Sinne, mach's gut, bleib gesund. Und ciao.